Welches war euer Lieblingsplatz? Genau hier. Ja, Tatsächlich, was war der Lieblingsplatz? Es gab, glaube ich, keinen so richtigen ja. Lieblingsplatz, finde ich. Also die einzelnen Räume immer wieder. Also Es gab ein paar äh, Favoritenräume, wo man gerne mal gelernt hat. Ansonsten natürlich in den Pausen oder äh, nach den Prüfungen, wenn man dann nicht mehr gelernt hat. Äh, ja, oben auf den Bänken, da war es immer relativ schön. Gab es auch Partys hier oben an der Flandernstraße? Die Partys, die waren immer dann unten in der Stadtmitte oder in den Wohnheimen. Oder auch die Semester-Closing war, wenn dann nur mal kurz nach der letzten Prüfung im, im Parkhaus mit dem ersten Kasten Bier, aber es wurde dann äh, vorunter verlagert in die Stadtmitte, auf die Maille zum Beispiel. Übrigens, da vorne steht auch der Wagen, euer grund wagen